Hey Sport2000-Familie, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und heute gibt's es einen Playtest zum Nike Phantom GT. Nike bringt also mit dem Phantom GT einen brandneuen Fußballschuh auf den Markt. Dieser Fußballschuh löst dann also den Nike Phantom Vision und den Nike Phantom Venom ab. In Zukunft wird es dann den Phantom GT geben. Am Schuh erkennt man auch einige Details, wovon den vorherigen Schuhen übernommen wurde. Sprich, es ist so ein bisschen wie eine Kombination aus den beiden Fußballschuhen. Was direkt auffällt, ist quasi dieser Schussbereich. Diesen hier kennt man auch schon vom Nike Phantom Venom. Der war hier auch sehr großflächig, sprich, dass man mit der Innenseite und mit dem Spann sehr viel Platz hat fürs Schießen. Die Schnürung seht, ist jetzt auf jeden Fall auf der Außenseite angelegt, sprich, man hat eine schöne freie Schussfläche. Was auch auffällt, ist diese Oberflächenstruktur, die man so ähnlich auch vom Nike Phantom Vision kennt. Da war die Kripppunkte auch sehr prägnant am Rohmaterial. Das ist beim Nike Phantom GT ähnlich gemacht. Man sieht hier so schwarze Erhebungen auf dem Obermaterial, die aber auch nicht symmetrisch angeordnet sind. Das liegt daran, dass Nike quasi mit Wärmebild getestet hat, wo viele den Ball am häufigsten trifft, sprich wo ist der meiste Grip notwendig. Und sprich, man hat hier schön an der Innenseite, Vorderfuß und an der Außenseite sehr viel Grippunkte angebracht. Sprich, da wo den Ball auch trifft, dass es auch sinnvoll angeordnet ist. Ja, schon. If I ever took it, hell, I made it back Told the dogs that we gon' get it, that's a fact They countin' on me, I can't let my people down Standing tall, ten tall, to the ground, to the ground If I ever took it, hell, I made it back here lately. They done taught me just relax. They been sleeping on the boy. I don't ever take no mess. Got that rubber band flow. They just show me out of sight, and I'm going to burn. Da diese Frage auch sehr häufig gestellt worden ist, ob die mercury linie davon auch abgelöst wird, selbstverständlich nicht. Der Superfly und Vapor werden weiterhin bestehen bleiben. Wir haben aber hier auch ein paar Komponenten, die so ein bisschen an den Vapor beispielsweise erinnern. Es gibt diesen Fußballschuh auch noch mit Socke, dann sieht das schon ein bisschen aus wie der Superfly. Wir haben hier aber auf jeden Fall eine Änderung, sprich die Sohle. Es gibt hier keine Mittelfußsohle mehr. Die kennt man ja normalerweise auch beim Vapor schon, dass man quasi nur den Vorderfuß und nur den hinteren Fuß hat. Hier sieht man, die Sohle ist etwas anders angelegt. Wir haben hier noch ein Verbindungsstück und hier gar kein Sohlenteil mehr. Dieser Fußballschuh ist quasi nicht wie der linie auf maximale Geschwindigkeit quasi gerade Geschwindigkeit ausgelehnt, sondern dieser Fußballschuh soll dafür dienen, möglichst gut und schneller Richtungswechsel zu schaffen. Sprich, wir haben hier einen Fußballschuh, der auch extrem gut fürs tempo tripling ist, zumindest so viel in der Theorie. Ich war sehr gespannt, wie sich der Fußballschuh am Fuß dann anfühlt und ich muss sagen, Obermaterial extrem soft, da hat Nike einen extrem geilen Shop gemacht. Da gibt es tatsächlich von mir die volle Punktzahl, kennt ihr auch schon vom Vapor. Sonst bin ich da immer sehr, sehr kritisch auf jeden Fall. Aber muss man sagen, der Phantom GT auf jeden Fall hier ein sehr gutes Ergebnis verdient. Man spürt den Ball sehr, sehr gut. Man hat, wie gesagt, ein dünnes Ohrmaterial, sehr, sehr soft, auch schon vor der Einlaufphase. Wie erklärt haben wir hier die Grip-Punkte und gleichzeitig auch ACC, All Condition Control, was helfen soll, dass man den Ball optimal Führen kann, egal bei welchen Verhältnissen, ob der Ball nass ist, ob der Untergrund nass ist und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, Grippunkten finde ich sehr, sehr angenehm. Habe den Schuh bisher nur auf trockenen Verhältnissen testen können und hier gibt es definitiv ein gutes Ergebnis. Das war es auch schon wieder zum Nike Phantom GT. Wir hoffen natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Diesen Fußballschuh wird es logischerweise auch bei uns im Online-Shop geben, also seid gespannt, den Link findet ihr schon mal in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und natürlich auch eure Meinung zum Nike Phantom GT in den Kommentaren da lassen. Das war's zum heutigen Video, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und...